Das neue Petsimulator X Trading Plaza Update ist da, ich zeige euch alles was neu ist und am Ende kommt dann noch die Auflösung von dem Huge Giveaway. Es gibt einen neuen Trading Plaza, das Auktionsboard, das gucken wir uns natürlich gleich an. Ein Pro Trading Plaza, haben wir schon gesehen, wo man wahrscheinlich nur mit 10 Huge's oder mehr reinkommt. Neue Trading Booths, Diamond Party, was auch immer das sein soll. Diamond Hoverboard, Diamond Pack Exclusive, Bugfixes und Weekly Updates. So, also von... Lucky Blocks stand da nichts drin. Oh, ich hole mir die Coins auch, wenn ich schon alle habe. So. Was ich auch einmal mache, was ich vorhin noch vergessen habe, ich gehe natürlich zur Daycare. Genau, da müssen wieder Pets ready sein. Ich gehe auf Claim Mall. 60 Millionen, das ist gut. Ich habe die letzten Tage immer richtig wenig bekommen. Ich habe immer so 9 bis 12 Millionen bekommen und seit gestern bekomme ich mehr wieder. Aber ich habe auch gesehen, dass ich seit gestern weniger insgesamt bekommen kann, theoretisch. Früher stand hier... Leute, das ist jetzt wieder geändert worden. Früher stand hier 721 Millionen. Dann wollte ich sagen, jetzt steht da 600... 90 Millionen, aber okay. Sie haben es wieder zurückgerollt. <lacht> okay, meinetwegen. Der Change wurde wieder zurückgechanged. Wir gucken einmal in den Exclusive Shop. Da gibt es immer noch die Exclusive Eggs. Okay. Und immer noch aktapel hacks Das habe ich auch noch nicht. Oh, wer will das haben? Und Shiny Hunter. Ugh. Aber ich habe Secret Hunter und habe es nie benutzt. Also, ich habe nie ein Secret gezogen. Doch. Ja, die schlechten Secrets habe ich bisher gezogen. So, gucken wir uns den neuen Trading Plaza an. Weil dafür war das Update da, für den neuen Trading Plaza. Mit dem Pro-Server Requires 10 UTES. Also wenn ihr 10 UTES oder mehr habt, dann könnt ihr auf den Pro-Server gehen. Da gehe ich jetzt rauf. Mal gucken, wie er aussieht. Er wird wahrscheinlich genauso aussehen wie alle anderen. Aber wir werden uns angucken, wie der Trading Plaza allgemein jetzt aussieht. Und er hat keinen Banner. Noch nicht. Digito hat nicht das Doodle-Hoverboard. Ja, weil für, die, für das Doodle-Hoverboard muss man sehr viel im Hardcore-Modus farmen. Und denkst du, Digito farmt? DJ Tool lässt sich einfach nur Sachen schenken und macht dann Videos darüber. Ich lasse mir Sachen schenken und mache Videos darüber und fahre ein kleines bisschen ab und zu mal, wenn ich Zeit habe. Aber ich würde mir schon gerne bessere Sachen schenken lassen. Was ist denn jetzt los? Neues Up... Hä? Neues Update. Pet Daycare, Z zwei neue YouTube, Secret Door, Cozy Cove Area. Was ist das denn? Preston? Hallo? Daycare? Hä? Was? Das ist... Das ist, das ist der... <lacht> Was? Was? Okay, ich merke schon, Roblox Chatfilter hat wieder Probleme. Die Nachrichten können nicht geladen werden. Das ist also der neue Trading Plaza Pro Server. Das hat ja schon mal richtig gut funktioniert. Ja, dann müssen wir wohl warten, bis äh, ein bisschen was und wurde, oder? Funktioniert das hier? Ja, das funktioniert. Okay, danke schön für das Geschenk, Fangerbienen. Dankeschön für die Ho 187 Millionen Gems. Dankeschön, Trees. Und für das update gift wer braucht das schon? Dankeschön, Jana. Ich sammle die gerne. Du machst tolle Videos. Dankeschön, Gabriel. Weil die update Gifts, die werden ja, wenn man sie nicht öffnet, im Wert ein bisschen steigen und dann kann ich sie später nochmal verlosen. Nochmal 187 Millionen Gems. Dankeschön, Trees. Und nochmal 187 Millionen Gems von Trees. Und der Safari-Cat. Und Felix, yo, du bist im Stream. Eine Million Gems, danke schön dafür, ich gehe auf Claim All und habe jetzt ein paar mehr Gems bekommen. Jetzt habe ich schon 52 Milliarden. Vielleicht ist das Update auf diesem Server hier noch nicht drauf gewesen. Das kann natürlich sein, dass dieser Server hier nicht upgedatet ist und wir jetzt hier ähm ja in Pet Simulator chillen, weil hier ist einfach nur ganz normal Pet Simulator drauf, aber das ist nicht der normale Pet Simulator Server, das sind angeblich die Trading Plaza Pro Server. Ja, okay, also wer möchte mit mir trade? Wie viele Leute hier auch Juthes haben? Hier sind nur Pros. Hier sind nur Leute mit mehr als 10 Juthes drauf. Guckt euch das an, was ist denn hier los? <lacht> Habt ihr jemals so viele Juthes gesehen und dann auch noch in der normalen Lobby? Ich meine, guckt euch wie, an, wie viele Leute hier drin sind. Das geht bis zu 400, Ne, 2 2, 350 Milliarden? Okay, meinetwegen. Krass. Da bin ich mit meinen. Wo bin ich denn? Bin ich überhaupt drauf? Ah, ich bin hier. Ich bin hier. <lacht> Immerhin. Wann beginnt nochmal die Verlosung? Die Verlosung der drei Huge Pets um 18:41, Uhr, glaube ich. Alles klar. Ähm, ich glaube, ich gehe nochmal rüber zu den Pet Simulator X Pro Servern, äh, die Trading Plaza Pro Servern. Ich glaube, dass das jetzt funktionieren... Ach so. Ach so. Hier ist das Update noch nicht drauf. Gehen wir nochmal auf normale Trading Plaza. <lacht> Und hoffen, dass da das Update schon drauf ist. Auf dem Server ist Felix drauf. Also wird das schon ein guter Server sein. Denke ich mal. PSX ist so broke. Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Roblox zu den tun in dem Fall. Jetzt habe ich wieder dieses Update. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist nicht der Trading Plaza. So sieht nicht der Trading Plaza aus. Alles klar. Ich aktualisiere mal die Roblox-Seite, um zu gucken, wie es denn geht. Die lädt immerhin. Ja, gut. Also, es läuft ganz gut. Wie würdet ihr das Update bisher so einstufen? Das Trading Plaza Update. Also, ich finde, Trading Plaza der ist sehr viel größer geworden. Das kann ich schon mal sagen, sehr viel mehr Auslauf hat man hier. Das gefällt mir schon. Dann gibt es hier die Maschinen. Na, ich finde es nicht so gut, dass man jetzt so weit laufen muss, um zu den Maschinen zu kommen. Das war beim alten Trading Plaza besser. nee Spaß. Ich gehe jetzt mal raus aus Roblox, gehe nochmal auf einen Privatserver rauf und hoffe, dass es dann funktionieren wird. Wir müssen halt nur warten, bis auf all den Servern das Update aufgespielt ist. Glaube ich. Hoffe ich. Bitte. <lacht> So, Event starting in 21 Minuten, dann beginnt wieder die Scavenger Hunt. Da könnt ihr mir dann natürlich auch gerne helfen, wenn ihr die Verstecke gefunden habt. Kann ich jetzt eigentlich schon wieder in die Banken reingucken? Und zum Beispiel hier auf Mohammeds Bank. Ja, das funktioniert wieder. Das werde ich jetzt aber nicht machen, weil das wieder zu lange dauert hier. Could not find target bank. Ja klar, kennt man. You're not member of that bank. Ja klar, dann eben nicht. Ciao. So, und... traveling to spawn world ist nicht gut. Ähm, ja gut. Willkommen auf den Pro-Servern, Leute. Willkommen auf den Pro-Servern. Ich meine, das ist ein cooler Anblick mit den Pro-Servern. Kann man jetzt wieder in den Chat schreiben? Die, die benutzen den wirklich zum Traden. Die schreiben hier wirklich Trading-Nachrichten rein. Guter Trading-Plaza. So, wir versuchen jetzt mal auf den normalen Server zu gehen. Bitte, bitte. Okay, einfach hoffen, Leute. Einfach hoffen. Chat ist gerne mal kaputt, das... Ist ja nichts Neues in Roblox, aber ich bin ja sowieso nicht so der Chatter, ich gucke normalerweise nie in den Chat. Und wir haben es endlich auf den neuen Trading Plaza geschafft und der sieht wirklich auf den ersten Blick sehr schön aus. Ein Brunnen in der Mitte, Start the Diamond Party, ist off sale, kann man aktuell nicht kaufen. Diamond Party, interessant, das ist also ein Event, das man sich scheinbar kaufen kann. Vielleicht kommt das auch random. So, dann haben wir hier die ganz normalen Sachen, den Briefkasten, die Maschinen und dann haben wir hier die Booths. Ich muss mir natürlich einen in der zweiten Reihe graben. Mache ich auch. Ich gehe zu meiner Booth und dann packe ich da... Nein, nicht das, sondern ich packe da einfach mal ein paar hiervon rein. Für 150 Millionen Gems. Vielleicht kauft ihr jemand. Und dann packe ich noch ein paar Rainbow-Dinger rein. 5, 6, 7, 8, 9... Ne, 8 kann ich nur reinpacken, glaube ich. Für 40 Millionen. So, mal gucken, ob jemand kauft. Umgeh so many huge's. Ja... Ich bin jetzt, glaube ich, der einer der wenigen mit vielen YouTubes auf diesem Trading Plaza hier. Weil die Pros alle auf dem Pro-Server sind, der verbuggt ist. So, Fuse-Pads gibt's, ja klar. Jutatron, natürlich haben wir hier auch noch die Daycare. Die dark meta maschine ist die eigentlich schon wieder fertig? <lacht> ja, die ist schon wieder fertig. Dann gehen wir einmal kurz noch Sachen aus der Dark-Matter-Maschine holen. Kate instant die null Robux? Ah, oh, schade. <lacht> Gut, und dann machen wir noch mal ein paar neue. 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, Oh, jemand kauft hier meine äh, Beeren für 40 und 150 Millionen. Dankeschön. Dankeschön für alle, die kaufen. Ich werde reich, Leute. Ich werde reich. Ich werde einfach leer gekauft. Dann ähm, packe ich da noch mehr rein, wenn die Leute Interesse haben. Dann hier ja, gönnt euch. Hier könnt ihr alle haben. So, 150 Millionen können wir reinpacken. So, bitte sehr. Ist immer genug da. So, die Auktion möchte ich jetzt aber sehen. Es gibt auf jeden Fall hier neue Booths, die ich jetzt nicht so interessant finde. Und die kosten alle Robux. Purchase with Diamonds. Nee, will ich aber gar nicht haben. <lacht> VIP-Bereich. Wo sind jetzt die Auktionen? Da oben sehen wir die Auktion. Ach, da kann ich direkt drauf. Ach so. Ich muss mich dann hier hinstellen. Oder wie? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, eine Kamera richtig zu machen? Da oben ist auf jeden Fall eine Huge Elf Cat. An der bin ich nicht wirklich interessiert. Ich liste mal ein anderes Pet. Ja, niemand hat darauf gewettet, weil... Ey, 32 Billion. Wer will das machen? Aber ich kann ja einfach mal sagen, ja, wer von euch möchte von mir... Hier, die Popkit, nein, die wurde mir eben geschenkt. Ähm, hier werde ich von drei von verlosen. Ähm, ja komm. Ich pack so einen Valentine's Bear rein. <lacht> kann ich den listen? Für 120 Millionen packe ich den rein. Ich kann nur Huge und Titanic. Nur Huge und Titanic, alles klar. Dann muss ich doch mal ein Huge reinpacken in das Auktionshäuschen. Eins habe ich ja übrig. Confirm. Wie viel ist ein Huge Hellrock wert, Leute? Wie viel ist ein Huge Hellrock wert? Schreibt es mir mal in den Chat. 10b schreibt ihr. Okay, dann packe ich meinen rein für 7b. 7,5b schreibt jemand. Okay, ich packe meinen rein für 7b. Und dann können Leute ja darauf wetten setzen. Mal gucken, ob jemand da, äh, da interessiert am Kauf ist. 20b würde ich niemals ausgeben für ein blödes Huge-Pad. Ich würde auch keine 7b für ein Huge-Pad ausgeben, ehrlich gesagt. Mal gucken, ob jemand 7b hierfür ausgibt. Er muss natürlich bereit sein zu kaufen und dann kann jemand anderes noch eine andere Bit setzen, aber niemand will. Niemand hat eine mitgesetzt. Schade. Das ist natürlich äh, dann auch ein bisschen langweilig, wenn niemand mitsetzt und jeder das Schild da oben ignoriert. Es ist aber auch blöd. Ich meine, muss man jetzt so stehen und das so machen oder? Oder gibt es eine Möglichkeit, sich das besser anzugucken? Also so finde ich das ziemlich wack. Wenn man hier stehen und hochgucken muss. Kann ich ein Huge please ja, Dann kannst du es dir kaufen. 7 Billion, da steht's doch. Hast noch 7 Sekunden Zeit, um deine Bit zu setzen. Und... Und... Es ist weg. Keiner wollte es haben. Tja, dann wird es wieder gelockt. Confirm. Mal gucken. Als nächstes der 30 Billion gebe ich nicht aus für so einen lamen Huge Jolly Penguin, Alter. Also, wenn, wenn ihr alle das Startgebot so hoch setzt, dann ist niemand interessiert am Kaufen, Leute. Dann setzt auch niemand eine Bitte. Oh, ich wurde ziemlich leer gekauft, sehe ich gerade. Ich packe einfach noch ein paar weitere rein. 5, 6, 7, 8, 9. So, für 40 Millionen. So, bitte sehr. Wenn ich in deinem Server wäre, hätte ich es gekauft. So funktioniert es leider nicht. Seid ihr halt nicht immer auf meinem Server. Aber ich denke, wenn wir jetzt mal zurückgehen auf... Unknown destination. Ähm, ich habe. Hallo? Ich habe die Kontrolle über mein Hoverboard verloren. Hallo? Ah, das geht. Okay, na gut. <lacht> So, ich gehe dann nochmal auf einen anderen Server und ich versuche jetzt nochmal auf die Pro-Server zu gehen, die wahrscheinlich genauso aussehen. Wie joint man dir? Man kann mir nachjoinen, indem man mir auf Roblox folgt und dann einfach nachjoint, aber das geht nur solange ich auf einem öffentlichen Server bin. So, jetzt hoffen wir, dass wir endlich mal auf den Pro-Server raufkommen, bitte. Es kann doch nicht so schwer sein, dass ich auf den Pro-Server komme. Bitte sei jetzt nicht wieder so ein verbuggter Pro-Server in der alten Version. Bitte, bitte, bitte. Ah, das Banner ist noch nicht aktuell. Aber hier steht noch nichts von Teleporting. Das ist schon mal gut, oder? Das ist schon mal gut. Teleporting to... traveling to Spawn World. Warum steht da traveling to Spawn? Naja, Jungs, wir haben es versucht. Oh, da ist ein Titanic-Pad, das will ich haben. Gib, gib, gib, gib. Ist meins. Oh, warum haben wir hier so viel Gravity? Ist das normal auf dem... <lacht> ist das normal, <lacht> dass man hier so springen kann, Leute? So, ja. wisst ihr was? Ich mache jetzt ausnahmsweise mal mein Trading auf an und ich möchte jetzt eine Trade-Request und ich will, dass mir jemand ein Titanic-Pad schickt und ich gucke da speziell auf dich Du Affe. Wie heißt du? Warte, keiner weiß, wie er heißt. Aber ich gucke speziell auf dich. Ich will dein Titanic Pad. Ich will ein Titanic Pad und ich will ein Titanic Pad verlosen. Und zwar jetzt, sofort. 1000 YouTubers auf einem Server. Ja, es kommt schon hin. Das kann ich mir gut vorstellen, dass hier jemand viele YouTubers hat. Na gut. Wo sind eigentlich die Auctions? Wenn du über, beim Trading Plaza einfach nach oben guckst, da sind die Auctions. Skip einfach zurück, dann siehst du es. So, ich habe gerade gelesen, bist fett. <lacht> Aber dankeschön, Felix. Bist nett, bist fett, hat mich auch gefreut. Für die 187 Millionen Gems, für die 1 Million Gems. Und Tyson, send your trade request. Okay, Tyson, was schenkst du mir? Dankeschön. Danke für das Geschenk, das ist meins. Nehme ich. Jetzt sag er so, Ed, Und dann sag ich cancel. So, dann eben nicht. So, dankeschön, ein Barney für die Partycat. Claim all. Freut mich immer sehr für die Geschenke, Tyson. Was willst du denn? Ja, ich nehme kostenlos, mehr nicht. Gut, danke, dass du es eingesehen hast. Ich bin nicht interessiert am Trading mit dir. Es gibt ein neues Hoverboard. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es ein neues Hoverboard gibt, aber ich werde es wahrscheinlich nicht bekommen. Hier ja, Gibt es das Diamond Hoverboard Reach Max Diamonds? Werde ich niemals reachen. Also, ist es wohl nicht drin? Es sei denn, jemand schenkt mir Max Diamonds. <lacht> Und das glaube ich nicht, dass mir jemand Max Diamonds schickt. Weil alles, was er dafür bekommt, ist ein Danke, Bro. <lacht> Und jetzt hat jemand Lucky Boost auf diesem Server aktiviert. Stabile Sache. Oh, restarting. Nice! Vielleicht geht's ja jetzt. Traveling to Pet Simulator X. Jetzt bin ich gespannt, ob's geht. Und ich bin immer noch auf diesem Server. Also, es hat offenbar nicht geklappt, die Server zu restarten, Preston. Was sollte das denn? Es gab einen Server-Restart und wir sind immer noch auf so einem komischen Server. Ach, Mensch. So, ich mache jetzt meine Trades aber wieder aus, weil ich weiß, wenn ich es zu spät mache, dann bin ich gearscht. Und ich brauche übrigens die Titanic-Cat dort. Also Kong Busemann, gib einfach. Schenk mir das einfach jetzt. Kong Busemann, der hat Trading-Safe aus. Victor ist auch dabei. Komm, Rick. Victor. 15 Sekunden noch. Na gut. Dann kann ich auch nicht mit Kong Busemann. 8 Sekunden. Ich will Victor antraden. <lacht> so, Victor bekommt von mir ein Update-Hype-Gift. Bitte sehr, Victor. Ich bin Fan. Bin Ventilator. Nein, I'm unable to filter Message. Na gut, egal. Hat funktioniert. Dann ist Kong Busemann jetzt dran. Der hat Trades for Friends Only. Was fällt ihm nur ein? Gut, wir gehen runter von diesem Server hier und versuchen jetzt noch einmal auf die Pro-Server zu gehen. Bitte, lass es diesmal funktionieren. Gehen wir dann wieder auf den Pro-Server. So, jetzt kommt noch die Huge-Verlosung, die ich in den letzten paar Shorts auf meinem Kanal angekündigt habe habe. Also zumindest die Auflösung der Verlosung, die gab es auf meinem Discord-Server. Dort wurden dann die Gewinner aufgefordert, mir ihre Roblox-Namen zu schreiben, damit ich ihnen die Gewinne schicken kann. Ein Gewinner hat sich noch nicht gemeldet. Vielleicht hat er sich schon gemeldet, wenn ihr das Video seht. Vielleicht hat er sich aber noch nicht gemeldet und dann wird nochmal neu verlost. Also schaut auf meinem Discord-Server nach. Vielleicht habt ihr doch nochmal gewonnen. Ich füge euch auf jeden Fall zu einem Ticket hinzu und frage euch dann auch direkt nach eurem Roblox-Namen, wenn ihr gewonnen habt. Und dann herzlichen Glückwunsch an Arthur209. In Roblox heißt er auch Arthur 200 09 Ich schreibe einfach GG, weil alles andere irgendwie nicht funktioniert. Ich schreibe einfach am besten gar nichts, weil der Chatfilter gerade nicht geht. Du hast den Huge Cupcake gewonnen. Mit dem Namen NFT. Herzlichen Glückwunsch, Arthur. Viel Spaß mit deinem Gewinn. Dann hat sich auch schon Peanut ist Cool gemeldet. Warte, da muss ich natürlich auch einmal den Namen kopieren. Peanut ist Cool war der vierte Platz. Und hat damit die Exclusive Pads gewonnen. So, also gehen wir wieder rein. Herzlichen Glückwunsch, Peanut ist Cool. Du hast gewonnen. Wo sind? Sind sie? Ein Anime Agony. Des Weiteren hast du gewonnen. So, die waren hier unten. Brrr, ganz unten. Eine Keyboard Cat. Und du hast gewonnen. Ein Pony. Bitte sehr. Und wer es schade findet, dass sie ihre Verzauberung nicht mehr hatten, diese Pads, die taugen beim Mutatron immer noch genauso viel. So, wo ich, soll ich meinen Roblox-Namen hinschreiben? Auf Discord. Ich habe dich zu einem Ticket hinzugefügt. Männern. Wenn du gewonnen hast, schnell auf Discord gehen und dann ins Ticket reinschreiben. Du hast zwölf Stunden Zeit. Und es würde mich freuen, wenn du das während des Livestreams schaffst. Männern 0102. Es ist schön, wie er alle auf Roblox so heißt, wie auf Discord heißt. Männern, du hast natürlich auch gewonnen. Ich muss jetzt einmal nachgucken, damit ich es nicht falsch mache. So, Männern hat gewonnen als Platz 2. Und damit hat er den goldenen Huge Hayrock rock gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Männern 0102. Wo bist du? Hier. Du bekommst von mir einen goldenen Huge Heroc, Bitte sehr. Und dann bleibt nur noch der Gewinn aus für Nikolaus. Du musst mir dann immer noch auf Discord in den Verlosungschat reinschreiben, damit du dann noch deinen normalen Huge Heroc bekommst. So. Wirst du nach dem Stream wieder Discord gehen? Ja, nach dem Stream werde ich wieder Discord gehen. Aber das war tatsächlich dann auch alles, was das Update zu bieten hatte. Es gibt halt nur einen neuen Trading Plaza mit diesem Auktionsding. Und es sah halt nach sehr viel mehr aus, aber es war halt nichts anderes als ein neuer Trading Plaza. Und Diamond Rain, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Also allgemein nicht so ein beeindruckendes Update. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dann und ciao!